Hey, Mario, aufstehen, du musst die Prinzessin retten. Ja, und damit willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ähm, Im letzten Part haben wir schön Bowser, bzw. Also Bowser Jr. ein bisschen losgeworden. Ein bisschen losgeworden, wir haben halt seinen krassen Roboter, Kampfroboter, sein Mega-Bein ausgeschaltet. Und, ähm haben noch ein paar andere Missionen gemacht, Testball zum Beispiel und würde sagen heute schauen wir uns die nächste Galaxie an. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Und zwar die Sternstopp Galaxie und die ist auch sehr interessant muss ich sagen, weil die eine sehr sehr nette Idee hat und zwar der Sternregenfall als erste Mission. man sieht vielleicht ein bisschen, wie das hier schon so, ja, was das so, was das so verfolgt, diese Mission. ich muss sagen, die Musik ist echt wunderschön. Die ist echt grandios. Einfach nur wunderschön, ja. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Sternteile natürlich. Wir können nie genug haben. Sonst muss ich es so irgendwann später holen, von daher. Ja. Und hier müssen wir uns jetzt die ganze Zeit an diesen blauen, ähm, an den blauen, ähm, sternenteilen hier festhalten. Uh. Und hier müssen wir äh, Splitter sammeln, Sternensplitter. Für einen Sternenring. Und die Steuern ist echt kacke auf diesen, auf diesem Planeten. <lacht> die Musik ist echt wunderbar. Ich. Glaube ich noch mal ganz kurz ein bisschen die Musik lauter für euch. Ja, das war echt mega nice, denke ich mal. Eine wirklich wunderbare Melodie. Sollte auch ein bisschen was von der wunderbaren Musik hier mitbekommen. Weil das Spiel hat echt einen einer der schlimmsten Soundtracks, die ich kenne. Es ist wirklich unglaublich. Ah, wunderbar. Wirklich wunderbar. Hm. Und runter. Und hier sind irgendwelche Weltraumspinnen. Verwenden so, wir euch? So, mal gucken, was hier unten ist. Hier war ich tatsächlich noch nie. Ich habe das glaube ich immer ignoriert, weil keine Ahnung. Warum soll man unten lang gehen? Das macht man nur, wenn man einfach Bock hat wirklich alles abzusuchen. So. Ja, mit den ganzen Sternteilen. Oh mein Gott, was. Die Toast wurde in Kristalle gepackt. Steckt der Powerstern. stern Hätte meine anderen Freunde. Das machen wir natürlich. Ich hab meine Brille verloren. Uh. Das ist natürlich sehr, sehr schlimm. No the feeling. Und da ist. Das ist Captain Toad. Ja, moin. Captain Toad. Ähm. Oh. Okay. Was ist denn jetzt? Irgendwas mit meinem Donnerstag los? So jetzt. Ja keine Ahnung. Captain wie konntest du nur? Was denn? Ich hab noch nichts getan. Äh oh, äh oh, Captain Toad. Weil er abgehauen ist und der ist jetzt wieder gekommen ist. Richtiger Arsch einfach. Die kannst du nur. Ah da, da, Mario, der Toad Suchtrupp Altie Hilfe. Wir haben eine abkürzende power deck also verwende den Sternenring hier oben auf dem Schiff. Vielen, vielen Dank, Captain Toad. Hilfsbereit wie eh und je. Oh, uh, das ist eine sehr, sehr coole Mission, weil hier verschwinden die Plattformen, äh, sobald man nicht mehr in der Nähe ist und sobald man in die Nähe kommt, spawnen die an ihrer Stelle. Ich mag die Mission, die ist wirklich cool. So. Auffassen, dass man hier nicht runterfällt, weil das ist das Gefährlichste. So. Und rüber. Da hinten ist der letzte. Und ja, dann Dankeschön. So einfach geht das. Oh, den ganzen Weg zurück. Und nicht sterben, das ist die Devise. Ja, das ging doch wirklich verdammt schnell. Würde ich mal so sagen. So. Der Sternenregenfahrt. Und warum sind wir bei Rosalina gelandet? Das hat immer was zu bedeuten. Die, Cha die Chaoten des Weltraums, die Schabernack-Kometen, sind aufgetaucht. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien ganzlich andere Welten. Wenn du mehr wissen möchtest über die Schabernack-Kometen, frag den Nummer dort drüben. Er kennt sich mit den Kometen gut aus. Ah, die Schabernack-Kometen. Ähm, die sind sehr, sehr cool. Teilweise auch nervig. Ähm, und die fügen jeder. Oder fügen einigen Galaxien neue Sterne hinzu. Der Grund, wieso auch manche Galaxien noch nicht 100% waren mit einer Krone. Und ähm, es gibt verschiedene Farben von den kometen äh, die da die, abhängig von der Farbe äh, eine gewisse Mission immer haben. Oder eine gewisse Art von Mission haben. Und ähm, die werden wir immer direkt als erstes machen, also wenn ein Komet da ist, weil... Äh, sonst werden wir am ende sehr sehr oft warten bis die kometen spawnen weil das ist teilweise random manchmal kommen einfach keine und ja aber auf jeden fall der rote komet fliegt auf die Eierplanet galaxie zu und das wollen wir natürlich verhindern uh, ich mag diese bedrohliche musik zeitangriff Dino piranha Ja, ähm, Zeitangriff Dino Piranha, ähm, der Rote Komet, der hat immer ein, eine Ze Ze einen Zeitangriff zur Folge. also du musst eine, eine alte Mission äh, in, gewissen, in einer gewissen Zeit äh, absolvieren und wir haben jetzt vier Minuten Zeit, um Dino Piranha die komplette Mission zu spielen. Das klingt jetzt erstmal echt hart, aber ich glaube, das geht tatsächlich relativ gut. Ja, und das war ein sehr, sehr sicker Move. Keine Ahnung ich, ich, Keine Ahnung, wie ich darauf kommen bin Aber ich finde ihn einfach mega cool Kann man gut, gut abkürzen dum, dum. Geht weg komm on, wo seid ihr? So, vier. Au Ja, äh, überrollt mich bitte Ja, eigentlich nicht, lass das bitte Oh Mann. Da ist der letzte. So. Sternenring aktiviert. Düm. Und weiter. Einfach beilen. Das gibt ja nichts Wichtigeres gerade. Zumindest hält die Zeit an während solchen Sequenzen. Das ist ganz gut. Dumm. Aber warte. Oh mein Gott, das klappt. Das war jetzt... Ich dachte erst, das funktioniert nicht. Und ich habe es jetzt einfach probiert. Auf Teufel kommen raus. Ach, schade. Du, du, du. Hm, hm, hm, hm. Aber gut, dass es funktioniert hat. Warum auch nicht? So, oben mit euch und ich glaube wir sind jetzt sogar schon am Ende oder sind wir jetzt schon beim Boss? Ich weiß nicht. Oh ja. 1 Minute fünf haben wir überhaupt, bis wir bei Tinu piranha waren. Zwei Minuten sollten locker reichen. Denke ich mal. Jetzt ist kein allzu schwerer Boss, würde ich sagen. Oh mein Gott! Geh weg, Tine Sorry! Ich wollte dich nicht aggro machen! Oh, noch ein Treffer! Oh mein Gott! Kill mich nicht, bitte! Ja! Wir haben zwölf Sekunden gebraucht, um ihn zu killen! <lacht> Weil es nicht so ultra schwer! So! Und Telemate. Das war doch. Das ging, das ging gut ab. Und die Mission war mega nice. Also, die, die war echt super. So. Haben wir abgeschlossen. Und wir speichern natürlich ab. Warum auch nicht? So, ähm, wir gucken mal ganz kurz, ob. Äh, Neuer tag nach Kometa ist nein, das heißt, wir gehen wieder in die andere Kuppel ins Badezimmer hinein, weil wir sonst natürlich nichts machen können. Gucken wir mal, was drin ist. Wir waren ja jetzt in der Sternenstopp-Galaxie Vermutlich machen wir da jetzt auch weiter, denke ich mal. Gehe ich von aus so. Mal gucken, was ist die zweite Mission hier? Das interessiert mich jetzt auch ein bisschen. Kamix Flotte greift an. Okay. Was erwartet mich denn dann hier? Uh. An die Mission kann ich mich noch erinnern. Glaube ich zumindest. Weil also es gibt öfters mal Missionen, wo man gegen Kame kämpft. Aber warte, ich glaube. Warte, ich will hier rauf. Ich glaube, hier unten waren sechs Lebenpilze, oder? Nein? Ich Bin der fest überzeugt, da waren mal ein sechs Lebenpilze. Keine Ahnung. Dann gehen wir weiter. Sechs zu Kamex Flotte. Und dich hab ich habe gesehen, mein lieber Gumba. Wir müssen eigentlich nur hier immer aufs nächste Schiff hinaus, beziehungsweise hier hin. Und hier zeigen mir die schönen ähm, Hasen, was für Moves ich kann. Aber, sagen wir mal ehrlich, die kenne ich ja sowieso schon. Von daher muss ich das jetzt hoffentlich nicht vorlesen. So. da ja, komm, hoch mit dir. Und ganz viele Sternteile sammeln. Niemals vergessen. Oh, lol, was hat wir gemacht? ein Panzer in die Schatztruhe klar das machen wir, wir nehmen das Schatztruhe und dann sehen wir Kamek ah fuck, voll eng und vor allem deine fresse oh, verdammt ich hoffe jetzt kein panzer mehr so rüber und die panzer sind relativ wichtig also ich mag es auch, man, man kriegt hier erstmal eine kleine Einführung, wie das funktioniert. Und gleich werden wir den Bosskampf gegen Kamik haben, und dann werden wir das auch brauchen. Und oh verdammt. Jetzt hat irgendwie kurz die Remote nicht reagiert. Äh, komm, machen wir noch mal Hoffentlich geht das. Ah schade, da kommt man nicht mehr hoch. Auf jeden Fall könnte man hier runter. Oh. Leute, man kann den Weg auch andersrum gehen. Okay, das wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall kann man da, äh, ihr habt ja den blauen Reif gesehen, äh, den blauen Sterngreifer da. Und äh, wenn man sich darüber zieht und dann über den Schwanenstein sich runterfallen lässt, kommt man in den Raum da rein. Aber man konnte auch also andersrum rein, hätte ich nicht gedacht. Wegen dieser Oktopoden kommen wir nicht weiter, vielleicht sollten wir den Panzer mal nehmen. Klar, warum nicht? Dann würde ich sagen, nimmt das, Leute. Nein. Okay, dann eben nicht. Und oh. Hm. Das war jetzt nicht mein Ziel. Ah neuer. Okay. Genug Verpflegung. Oh. Hier ist sogar ein roter. Das heißt, ich muss noch nicht mal mehr zielen. Ich wollte gerade sagen, man muss nicht mal mehr zielen, aber doch, man muss anscheinend doch mal ein bisschen zielen. Das ist ja langweilig. Ich. Ich, ich wurde von Ernsthaft, ich, ich, ich wurde gerade runtergedrückt von Von der Brücke Ihr wollt mich euch verarschen, oder? Das ist nicht euer verdammter Ernst Alter Was zur Hölle Oh verdammt, das war nix Hallo. Ah, der Oktopode hat einfach äh, den Tod ja, befreit. Das ist ja auch mal nett. dafür dass du mich eben mit der Brücke gekillt hast. Und hier hoch mit euch. So. Dü, dü, dü, dü, dü. Ja, jetzt haben wir einen Riesen-Karmik als Boss. Und dieser riesen kam Ihr werdet jetzt gleich sehen, was der macht. Und zwar schießt er hier mit Feuer rum. Aber auch mit Panzern. Wir sehen immer, wenn er grün ist, dann wirft er, dann zaubert er einen Panzer. Und diesen Panzer müssen wir gegen ihn verwenden. Aber natürlich immer dem Feuer ausweichen. Oh, jetzt hat er sogar zwei Feuerbälle. Hier spawnt. So, nimm das. Zweiter Treffer. Oh, jetzt wird er aggro. Und er ruft sich äh, Hilfe, mit zwei weiteren Kamex. Na ja, komm her. Fuck. Das war nix. Aber okay, das, das war jetzt... Das ging verdammt schnell. Obwohl ich getroffen wurde. Ja. Nimm einfach mal mit, warum nicht? <lacht> ja, wenn es doch so schnell geht. Es ging jetzt echt schnell. Obwohl ich gestorben bin. So. 15 Sterne haben wir schon. Sauber ordentlich. Und wir haben eine neue Galaxie entdeckt. Perfekt. Oh, was ist denn jetzt los? Feindliche Basis entdeckt. Und wir messen unerhört große Energiemengen. Was treiben die da bloß? Ach du Scheiße. Pause, was hast du jetzt hier wieder ausgedacht? Ähm, ich würde sagen, eine Mission machen wir heute noch. Ja, und ich würde sagen, in der Sternenstoppgalaxie Machen wir einfach weiter. Warum auch nicht? So, und zwar kleber und Königsspinne. Oh nein. Nein, das war... Ach so scheiße, das war eine ganz schlimme Mission. Zumindest habe ich sehr, sehr, sehr schlimme Erinnerungen. Ach du Scheiße, wieso? Na ja gut. Keine Ahnung wie lange die Mission ist, aber... Die war auf jeden Fall kacke. So, war vielleicht jetzt hier ein Sechs-Leben-Pilz? Nee. Keine Ahnung, warum ich das in Erinnerung habe. Hm. Ich weiß nicht. Oh, jetzt haben wir hier sogar relativ viele Spinnen. Du, du, du, du. So. Oh, und jetzt haben wir hier einen anderen Pfad. Und bitte, wie Sensorbar, es stirbt nicht. Oh, und hier haben wir, oh, wir haben einen, einen hungrigen Boomer. Wie viel willst du denn? Wahrscheinlich 50 oder sowas. Wie viel willst du? 50, ja, okay. 50, 50 sollten gehen. Ich frage ist, wo komme ich hier rein? Da komme ich rein. Ja, 50 sollten wir zusammenkriegen, davon bin ich überzeugt. Oh mein Gott! Tja, schön hinter dir versteckt. So. Hier sind auch noch ein paar Sternteile. Ja, da drin müssen auch noch ein paar sein. So, vielen, vielen Dank. Kommen wir, 20 Stück brauche ich noch, okay. Aber ich höre auf jeden Fall noch Gegner hier rumlaufen also hier ist definitiv noch was. Oh uh, ja. Du wolltest gerade aufstehen, aber da habe ich gesagt, nee, kein Bock. So, sag mir, das sind genug. Ach nur, jetzt fehlt eins. Aber wenn jetzt eins fehlt, dann das wäre echt kacke. Das ist ja richtig kacke kommen hier, hier muss schon was sein davon bin ich überzeugt hier ist halt echt nichts mehr fuck sagt mir nicht es scheitert jetzt an einem einzigen ding ja, warte wir kriegen schon noch irgendwie einen sternteil davon bin ich überzeugt hoffe ich komm es war doch manchmal sternteile hier runter Komm on. Sag mir nicht nur, weil ich einen Sternteil nicht... Warte mal. Was, wenn ich den Weg hier zurückgehe? Das, das klappt tatsächlich. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich dachte, das geht nicht. Ja, ähm, doch, es geht. <lacht> ja, gut. So. Aber schön genau ziehen, weil sonst habe ich nachher echt. Wenn ich eins verziehe, dann ist es echt noch am Arsch. Es ist irgendwie eins vorbeigegangen, na toll. Okay. Neuer Versuch. Ich weiß, hier waren auf jeden Fall noch ein paar. Come on. muss ich echt den ganzen Weg zurückgehen, wobei ich hätte hier einfach so leicht an Sternteile rankommen können. Aber ich dachte eigentlich nicht, dass das eine Mission ist, wo man Sternteile braucht. Ach man. So kann man natürlich sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Zeit brauchen für so eine mit einfache Mission. Oder für so einen einfachen Teil der Mission. So, das war's. Äh, es hat. Uh, nee das ist eine andere mission als erwartet Fakten habe ich jetzt die falsche mission gemacht Wobei ist ja auch egal aber jedenfalls haben wir einen schönen holz Joshi, wie wir sehen und hier gibt es keine münzen für gekillte Joshi äh, für gekillte gumbas das sollte man auch mal äh, anmerken weil das hier einfach nur eine ähm, Kampfmission ist sozusagen Dementsprechend ist auch dumm, dass ich nicht vorsichtig äh, spiele. So. So. Weg mit euch allen. Ach so scheiße, das war eng. Weg mit dir. Boah, wow, aufpassen! der Dampf kann echt leicht killen. Weg mit dir und der letzte, den habe ich da hinten gesehen. So, und weg. Und es gibt einen Stern. Einen anderen als erwartet, aber. Na gut, warum nicht? Weil ich weiß ganz genau, dass es ein anderer Stern war, der hier noch in dem Level, den es hier noch in dem Level gibt. So, schauen wir mal auf den Namen Was macht hier denn hier? Ja, okay, das ist definitiv ein anderer Stern Ja, dann schauen wir mal ganz kurz Der Welche Stern war das jetzt? Das war vermutlich der vierte, der geheime Oh, da ist jetzt sogar ein Komet Uh. Können wir beim nächsten Mal einen Komet machen Ja, ähm, ich danke euch wirklich vielmals fürs Zuschauen hier bei Super Mario Galaxy Und Beim nächsten Mal machen wir natürlich hier weiter Und ich bin richtig, richtig gespannt Ich habe richtig wieder Bock aufs Spiel wie, wie eigentlich schon die ganze Zeit Und ja wir sehen uns. Bis dann, ciao.